Auf diesem Steg, hier an der Berliner Spree, saß ich im Sommer 2014 bei deutlich besserem Wetter und drückte den Knopf, um das erste Crowdfunding für mein Grundeinkommen zu starten. Die Idee war ganz einfach. Wir wollten Geld sammeln, damit eine Person ein Jahr lang das bedingungslose Grundeinkommen ausprobieren können. Ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt funktionieren könnte und ich wusste auch nicht, wo mich diese Idee später noch hintragen sollte. Jetzt. Acht Jahre später weiß ich, das Grundeinkommen ist nicht, wie dieser Steg, ein Holzweg, sondern eine Idee, die es mit unserer Hilfe und eurer Hilfe in die oberste Riege der Politik geschafft hat. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar und darauf bin ich sehr stolz. Jetzt wird das tausendste Grundeinkommen verlost. Wir sind also einen sehr weiten Weg gekommen und wie dieser Weg aussah, das gucken wir uns jetzt an. Vom Steg aus haben wir dann die Idee auf ein Hochhausdach getragen, um das erste Grundeinkommen zu verlosen. Ich dachte, das Projekt sei nun vorbei. Doch die Menschen spendeten einfach weiter. Immer mehr Geld kam zusammen und das erste Kind gewann. Die Website wurde professionell und das Team immer größer. 2017 verloste Thomas Gottschalk. Nein, nicht der, der hier. Ein Jahr später sind wir schon eine Million Menschen. Und plötzlich sitze ich bei Anne Will neben Jens Spahn. Nach einem Bestseller und einem Podcast kommt Corona. Aber unsere Crowdhörnchen springen nicht ab. Nein, sie werden immer mehr. Das ermöglicht uns den nächsten Schritt. Das Pilotprojekt startet. In kürzester Zeit bewerben sich über zwei Millionen Menschen und seit Juni letzten Jahres erhalten 122 von ihnen Grundeinkommen, nun mit wissenschaftlicher Begleitung. Jetzt kommt der nächste Meilenstein, das 1.000. Grundeinkommen bei die Verlosung.